2005 habe ich mein erstes Buch auf Amazon gekauft, was damals genug war, um als Amazon-Experte zu gelten. Über Themen wie Profitabilität, Pricing, Sichtbarkeit oder Internationalisierung könnte man ein ganzes Buch schreiben. Und genau das haben wir von Factor A getan.